Also ich habe sehr gute äh, Erfahrungen gemacht, mich weiterentwickelt im Bereich der Mobilität, gerade im, Schultern, im Schulterbereich und ähm, benutze die Radprodukte täglich zur Vor- und Nachbereitung nach dem Training. Ähm, mein Lieblingstool ist der Atomball, ähm, der ist sehr, sehr hart und sehr, sehr groß und ähm, kann damit so meine Muskulatur gut bearbeiten um danach dann auch weiter eine Mobilität weiter zu trainieren.